Wie kann ich aus mehreren Einzelvariablen einen Index bilden? Dazu dieses kurze Video. Und zwar habe ich hier zunächst mal einen kleinen Datensatz mir ausgedacht, der aus vier Variablen besteht mit den Variablennamen V1 bis V4 und die, der Wertebereich von diesen Variablen geht jeweils von 1 für Stimme gar nicht zu bis 7 Stimme voll und ganz zu können sich also jetzt vier Variablen dazu denken, die irgendwelche Aussagen enthalten und die Befragten können jetzt eben ihre Zustimmung auf dieser Skala von 1 bis 7 ausdrücken. Und dazu habe ich ein klein, äh, paar Daten äh, mehr ausgedacht. Wir haben hier fünf Fälle und dann haben wir eben jeweils äh, Zustimmungsdaten. Ich habe jetzt mal einfach nur für den ersten Fall jeweils die 1 vergeben, für die 2, für den zweiten Fall jeweils die 7, dritten Fall einmal die 7 und dreimal die 1 und bei der 4 und bei der 5 kommen dann noch fehlende Werte dazu. Das schauen wir uns dann gleich an. Jetzt ist die allereinfachste Möglichkeit, wenn man so einen Index bilden möchte, dass man einfach die Summe aus allen vier Variablen bildet. Und der Befehl dafür lautet folgendermaßen. Generate, dann den Namen für die Variable, den habe ich jetzt hier Index 1 genannt, ist gleich und dann die Berechnung. Die Berechnung ist hier so, dass wir einfach die vier Variablen nehmen und die aufsummieren. Hier steht also V1 plus V2 plus V3 plus V4. Und dann berechnet Starter für jeden der Fälle in dem Datensatz die Summe aus diesen vier Variablen. Das schauen wir uns mal an. Ich markiere den Befehl und führe ihn aus. Und dann sieht das folgendermaßen aus. Bei der ersten Befragten haben wir jeweils den Wert 1 vorliegen. Also kommen wir auf eine Summe von 4. Bei der zweiten oder dem zweiten Befragten haben wir jeweils den Wert 7 vorliegen, also kommen wir auf eine Summe von 28. Beim dritten Fall haben wir die 7 und dreimal mal die 1, also kommen wir auf 10. Diese Fälle sind unproblematisch. Jetzt haben wir hier einen fehlenden Wert vorliegen in der Variable v1. Und ähm, da sehen wir jetzt, dass ähm, in der Indexvariable nichts berechnet wird, sondern ein systemdefiniert fehlender Wert eingetragen wird. Genau dasselbe auch beim fünften Fall. Wir haben hier also zwei... In zwei Variablen einen fehlenden Wert vorliegen, somit wird in der Indexvariable nichts berechnet, sondern ein systemdefiniert fehlender Wert eingetragen. Sie sehen also hier, was die Voreinstellung in Starter ist, nämlich, dass ähm, bei einer Indexvariable oder allgemein, wenn wir aus mehreren Variablen etwas berechnen, per Generate-Befehl, nur dann etwas eingetragen wird, wenn in allen Ursprungsvariablen ein gültiger Wert vorliegt. Wenn einer oder, äh, eine oder mehrere fehlende Werte vorkommen, dann wird in dieser neuen Variable nichts berechnet, sondern ein systemdefiniert fehlender Wert eingetragen. Eine Alternative zur Bildung einer Summe ist, direkt einen Durchschnittsindex zu bilden. Da gehen wir genauso vor wie eben, Generate Index 2 ist gleich und dann schreiben wir diese, äh, diese Summe hier in Klammern geteilt durch 4. Wir teilen hier durch 4, weil wir eben vier Variablen haben, ähm, deren Durchschnitt wir berechnen wollen. Wenn man jetzt mehr Variablen hätte, zum Beispiel 5, dann würde man hier durch 5 teilen. Auch das führe ich einmal aus und wir schauen uns das Ergebnis an. Dann sehe ich jetzt hier, dass der Index äh, 2 für den äh, Fall Nummer 1 bei 1 liegt, weil wir jeweils den Wert 1 vorliegen hatten, bei 7 liegt er bei 7, äh, also beim, beim zweiten Fall liegt er bei 7 und äh, im dritten Fall haben wir eben äh, als Durchschnittswert äh, aus 7, 1, 1, 1 den Wert 2,5. Hier sehen Sie bei den Fällen 4 und 5, dass wieder dasselbe Prinzip greift wie gerade beim Index 1. Wir haben äh, fehlende Werte, einen bzw. zwei fehlende Werte in den Fällen 4 und 5. Deswegen wird wieder nichts berechnet, sondern es wird ein System definiert fehlender Wert eingetragen. Wenn Sie damit unzufrieden sind, wenn Sie sagen, ich möchte auch dann einen Index gerne berechnen, wenn in einem der Fälle einer oder mehrere fehlende Werte vorliegen. Dann gibt es hier in Starter die Möglichkeit, den Egen-Befehl mit dieser row mean funktion zu verwenden. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Sie sagen Egen, Index 3 ist gleich row mean, das steht für Mittelwert in den Zeilen. Und dann sagen Sie einfach in Klammern, für welche Variablen dieser Durchschnittswert berechnet werden soll. Wir schauen uns das mal an im Vergleich zum Index 2. Wir sehen jetzt hier, Index 2 und Index 3 sind in den Fällen 1 bis 3 identisch. Also hier haben wir 1 und 1, hier haben wir 7 und 7, und hier haben wir 2,5 und 2,5. Allerdings in den Fällen 4 und 5 unterscheidet es sich. Und zwar wird äh, bei, dem, bei der Berechnung des Index 3 jetzt der Durchschnittswert berechnet, unabhängig davon, ob fehlende Werte vorliegen. Das heißt, wir haben hier ja... Drei gültige Werte, dann wird eben der Durchschnittswert davon berechnet. Und hier haben wir zwei gültige Werte, dann wird eben der Durchschnittswert davon berechnet. Das macht also immer dann Sinn, wenn Sie fehlende Werte in den Variablen vorliegen haben und trotzdem einen Index berechnen wollen. Sie sehen jetzt hier, dass das recht unterschiedliche Herangehensweisen sind. Hier wird sozusagen gar nichts berechnet, wenn in einer der Variablen ein fehlender Wert vorliegt. Hier wird immer etwas berechnet, egal wie viele fehlende Werte vorliegen. Und äh, als drittes zeige ich jetzt, oder als nächstes zeige ich einen äh, Mittelweg zwischen diesen beiden Herangehensweisen. Und zwar sagt man da, wie viele fehlende Werte vorliegen dürfen, damit der Index noch berechnet werden darf. Das ist jetzt das, was Sie hier äh, in diesem Block hier finden. Und zwar müssen wir da jetzt in zwei Schritten vorgehen. Wir möchten also einen Index bilden, der ähm, dann berechnet werden soll, wenn in mindestens drei der vier Variablen ein gültiger Wert vorliegt. Man könnte also auch, also auch sagen, dass höchstens ein fehlender Wert ähm, auftreten darf. Dazu muss ich zweischrittig vorgehen. Der erste Schritt dient dazu, die Anzahl der fehlenden Werte pro Fall in diesen vier Variablen zu berechnen. Und dazu brauche ich wieder einen EGEN-Befehl. Der lautet in diesem Fall folgendermaßen. Ich schreibe EGEN. Dann, wie die neue Variable heißen soll, die nenne ich jetzt einfach mal Anzahl Missing, ist gleich. Die Funktion heißt hier ROW MISS. Das heißt, da wird in den Zeilen gezählt, wie viele fehlende Werte vorliegen. Und dann gebe ich wieder an, in welchen Variablen das gezählt werden soll. Hier wieder die Variablen v1 bis v4. So, Das schauen wir uns mal an, wie das ähm, im Datensatz dann aussieht, wenn ich das ausführe. Und zwar folgendermaßen. Ich habe dann hier diese Variable stehen, Anzahl Missings. Und äh, die enthält hier jeweils den Wert 0 bei in den ersten drei Fällen, weil wir dort keine fehlenden Werte vorliegen hatten. Hier im Fall 4 hatten wir einen fehlenden Wert vorliegen, deshalb enthält die neue Variable hier den Wert 1. Und hier in dem Fall 5 hatten wir zwei fehlende Werte vorliegen, deshalb enthält diese Variable hier den Wert 2. Diese Variable nutzen wir jetzt im zweiten Schritt, um unseren Index zu bilden. Und zwar wird der Index 4 Genauso berechnet wie der Index 3. Also das hier entspricht komplett dem ähm, Vorgehen von dem Index 3, den wir hier hatten. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt eine IF-Bedingung dranhängen. Und die IF-Bedingung sagt, dass die Anzahl der fehlenden Werte, die wir gerade berechnet hatten, kleiner gleich 1 ist. Inhaltlich gesprochen nochmal, das heißt, es darf höchstens ein fehlender Wert vorliegen, damit der Index noch berechnet wird. Ähm, auch das gucken wir uns einmal kurz an. Ich markiere den Befehl. Und führe ihn aus. Und dann sehen wir jetzt hier, dass dieser Index 4 ähm, natürlich für die ersten drei Fälle wieder genauso aussieht wie Index 2 und 3. Allerdings hier unten wird es jetzt interessant. Und zwar wurde jetzt ähm, bei dem Fall 4 der Index berechnet, weil wir nur einen fehlenden Wert vorliegen haben. Und ähm, bei dem Fall 5 wurde der Index nicht berechnet, weil wir zwei fehlende Werte vorhaben, äh, vorliegen haben. Das heißt, in diesem zweiten Fall, in dem, in dem Fall, mit der Fall Nummer 5, da haben wir jetzt, wird die Bedingung nicht erfüllt, dass wir höchstens einen fehlenden Wert vorliegen haben dürfen. Und somit wird dann kein Index berechnet, sondern also kein Indexwert berechnet, sondern es wird ein systemdefiniert fehlender Wert eingetragen. Das ist genau das, was wir haben wollten. Das ist sozusagen ein Mittelweg zwischen diesen Index äh, 2 und Index 3 äh, Berechnung, dass wir beim Index 4 jetzt sozusagen ähm, nur dann den Wert berechnen wollen, wenn höchstens ein fehlender Wert vorliegt. Gut, soweit zu dieser Indexbildung ähm, mit Summen bzw. Durchschnittswerten. Nochmal als Erinnerung, wir hatten einfach die einfache Summe, das war der Index 1, der Index 2 war eine Durchschnittsberechnung, Index 3 war auch wieder eine Durchschnittsberechnung mit der Besonderheit, dass der Durchschnitt auch dann berechnet wird, wenn fehlende Werte vorliegen und der Index 4 war die Besonderheit, dass wir gesagt haben, wir wollen zwar auch bei fehlenden Werten einen Index bilden, allerdings nur, wenn maximal einer Variable ein fehlender Wert vorliegt. Dann haben wir jetzt noch hier den zweiten Fall, dass wir einen Index mit, mit bestimmten Bedingungen berechnen wollen. Das ist also eine Alternative zu, diesem Summenindex, zu dieser Summenindexbildung, dass wir selber jetzt entscheiden möchten, wann, kommt, wann bekommt die neue Variable einen bestimmten Wert zugeordnet. Und zwar habe ich mir da folgendes Beispiel überlegt. Ich möchte, dass die neue Variable den Wert 1 annimmt, wenn in den Variablen V1 bis V4 der Wert 6 oder der Wert 7 vorliegt. Was inhaltlich bedeutet, dass die Person bei allen vier Variablen relativ stark zustimmt. Ansonsten soll der Wert 2 vergeben werden. Das bedeutet also immer, wenn, das nicht, wenn, diese, wenn das nicht, diese Bedingung nicht erfüllt ist, dass die Person in allen vier Variablen relativ stark zustimmt, dann soll der Wert 2 vergeben werden. Und äh, dort gehen wir jetzt mit einem Generate- und einem Replace-Befehl vor. Und zwar habe ich mir das folgendermaßen überlegt, dass wir das Ganze von hinten aufziehen. Wir sagen zunächst mal, wann der Index den Wert 2 annehmen soll. Und zwar habe ich da geschrieben, if v1 ungleich Punkt a, dieses Ausrufezeichen ist gleich, steht für ungleich, und v2 ungleich Punkt a und v3 ungleich Punkt a und v4 ungleich Punkt a. Das heißt, was ich hier inhaltlich sage, ist, ich möchte gerne den Index erstmal für alle auf 2 setzen, unter der Bedingung, dass eben in allen vier Variablen gültige Werte vorliegen. Das probieren wir mal aus. Führen das aus. So haben wir jetzt hier Index 5 stehen. Und äh, das wurde jetzt hier auch für alle auf den Wert 2 gelegt, die gültige Werte vorliegen haben. Das sind die ersten drei Fälle. Und in den Fällen 4 und 5 haben wir jeweils ein oder zwei fehlende Werte. Da möchte ich jetzt, dass dort ähm, auch ein fehlender Wert drin steht, so wie es hier steht. Jetzt muss ich den äh, Replace-Befehl verwenden, um jetzt zu sagen, dass die Leute auf 1 gesetzt werden sollen, also auf den Wert 1, wenn in der Variable 6 oder 7, äh, wenn, die, wenn die Variable äh, v1 den Wert 6 oder 7 annimmt. Das heißt, ich sage, wenn die Person in der Variable V1 relativ zack, stark zustimmt, indem sie eben den Wert 6 oder 7 hat. Und dann soll die neue Indexvariable auf 1 gesetzt werden. Und außerdem soll die Bedingung erfüllt sein, auch dass hier in der V2 6 oder 7 vorliegt. Dasselbe auch bei V3 und bei V4. Ich sage also inhaltlich, wenn in allen vier Variablen der Wert 6 oder der Wert 7 vorliegt, dann bitte ähm, die neue Variable auf den Wert 2 setzen. Auch das führe ich einmal aus und schaue mir das Ergebnis an. Dann sehe ich jetzt, dass sich das ähm, nur in einem Fall geändert hat, nämlich in diesem Fall hier. Da habe ich ja jeweils den Wert 7 vorliegen. Das heißt, dort ist die Bedingung erfüllt, die ich definiert habe. Bei den anderen beiden ist die Bedingung nicht erfüllt, weil einmal jeweils der Wert 1 vorliegt. Und hier einmal die 7 und dreimal die 1. Somit ist hier auch die Bedingung nicht erfüllt dass in allen ähm, vier Variablen der Wert 6 oder 7 vorliegen soll. Soweit ähm, zu der Indexbildung. Noch mal ganz kurz als Wiederholung. Dieser ganze obere Teil sind also die summativen Index, Indizes, bei denen wir da verschiedene Methoden uns angeschaut haben, wie diese Summe oder der Durchschnitt berechnet, äh, Durchschnitt berechnet werden kann. Und die Alternative ist eben mit diesen Bedingungen hier unten selber zu definieren, wann welcher Wert angenommen werden soll. Da können Sie ein bisschen ausprobieren. Welcher, der, welche der beiden Methoden ähm, für, ihre, für Ihr Projekt am passendsten ist. Viel Erfolg!